Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Heute zeigen wir euch das Studio. Hier seht ihr meinen, meinen Platz, wo ich sitze, wenn ich abends vorlese. Die Pinwand, die mittlerweile installiert ist, aber noch nicht ganz vollgehängt. Es sind noch viele Bilder da. Wir haben nicht so viel Zeit, leider. Hier ist ein Teil von den Märchenbüchern. Auch auf dem Tisch hier. Vielleicht seht ihr das noch. Das sind die Matuschkas und die anderen Dekoartikel, weil ich immer wieder alles verändere. So, das ist mein Platz. Hier seht ihr unser Mikrofon. Das, ich habe mir es aufgeschrieben. Das ist ein Pronomic CM100S. Großmembranmikrofon. Ich muss mir alles aufschreiben. Bedenkt, ich bin eine alte Frau. So, das war jetzt der Platz, wo ich sitze. Jetzt gehen wir rüber zu Janiks eigentlichem Studio. Hier hat er alle seine Apparate. Das ist sein bequemer Ikea-Stuhl. Haben wir auch extra dafür angeschafft. Hier seht ihr das Stativ von seiner Kamera, die er jetzt in Händen hält. Und die Kamera ist eine 750D von Canon. Mit der Kamera sind wir sehr zufrieden. Das ist keine Produktplatzierung, will ich noch erwähnen. Hier sind zwei Bildschirme, keine besondere Marke, aber sie sind gut. Dieser wunderbare Tisch ist auch von Ikea, sehr gut. Hier seht ihr die Tastatur und die Maus. Das ist von Apple, die hat er gewählt, weil man da schneller tippen kann. Ist auch sehr gut. Durch diese Leitung wird das Mikrofon zum Mischpult geleitet. Hier seht ihr das Mischpult. Das heißt Pronomic M602 und damit ist er sehr zufrieden. Hier seht ihr den Computer.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 Diesen Computer hat er zusammen mit Lasse zusammengebaut. Das war jetzt unser Studio, ich hoffe es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen, würde uns freuen. Ich sage euch jetzt Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Jani.